Je mehr Wissensdetails aus dem himmlischen Leben sich in seinem seelisch-menschlichen Bewusstsein befinden, desto mehr erweitern sich nach einiger irdischer Zeit die göttlichen Schilderungen bzw. Botschaftsaussagen, sie werden tiefgründiger und umfangreicher. Ein herzlich bereiter himmlischer Künder bittet nach einiger Zeit der Wissensverarbeitung den Liebegeist wieder um weitere geistige Weisungen bzw. Erweiterungen. Liest er eine vor Jahren empfangene göttliche Botschaft wieder nach dann erkennt er sofort, dass die früheren göttlichen Beschreibungen wenig Aussagekraft aufweisen, und das ist schmerzlich für ihn. Deshalb bittet er den Gottesgeist um Hilfe, damit die frühere Botschaft neue Wissensdetails dazu erhält, die er in neueren Botschaften schon erfahren hat. Dies ist auch bei dieser Botschaft der Fall. Der Künder verglich den Inhalt mit dem übermittelten Wissen der letzten Jahre und sah dass die länger zurückliegende Beschreibung vom Inneren Selbst unvollständig ist. Das war der Grund dafür, weshalb ihr nun noch weitere Einblicke in das himmlische Leben, eine detailliertere Beschreibung über den feinstofflichen Lichtkörper eines himmlischen Wesens und ebenso über eure einverleibte Seele erhalten habt. Die Gehirnzellen des Künders passen sich zunehmend der Ausdrucksform eurer Landessprache an, die er anfangs nicht hatte. Das verdankt er den emsigen Helfern in seiner Nähe, die ihm wahrlich geduldig neue Wörter anboten, die sein seelisch-menschliches Bewusstsein dankbar annahm. Nur die höher schwingenden Wörter werden vom himmlischen Liebegeist zur Inspiration herangezogen und an sein Gehirn zur Beschreibung weitergeleitet. Diese höher schwingenden, edleren Wörter sind für den Künder ein Merkmal von mehreren, dass er vom himmlischen Liebegeist oder von den reinen Lichtwesen inspiriert wird. Dabei fließen in sein seelisch-menschliches Bewusstsein viele Energien ein, die er freudig wahrnimmt. Diese verströmen sich gebündelt zuerst aus der himmlischen Urzentralsonne über einen Lichtkanal in den Seelenlebenskern, dann von dort über die Chakren bzw. Bewusstseinszentren seiner Seele zur Wortübermittlung in die Gehirnzellen. So könnt ihr euch die unsichtbare Inspiration des Liebegeistes bei einem himmlischen Künder unter Mithilfe der freiwilligen himmlischen Lichtwesen vorstellen, die für ihre Aufgabe vom Liebegeist eingewiesen wurden und manche durch oftmalige Inspirationen schon viele Erfahrungen damit gesammelt haben. Bei jeder göttlichen Inspiration sind einige himmlische Wesen dabei, die die Aufgabe übernommen haben, die göttlichen Bildmitteilungen zu kontrollieren und mitzuhelfen damit die himmlisch-göttlichen Beschreibungen in der Sprache des Künders sinngemäß ankommen. Manchmal ist es dem Gottesgeist nicht möglich eine Schilderung tiefgründig zu übermitteln, weil sich die Schwingung der Gehirnzellen des Künders durch eine lange Botschaftsaufnahme reduziert hat, obwohl seine innere Seele immer höher schwingt. Dieses Problem entsteht dadurch, weil sich sein Nervensystem durch das ununterbrochene Nach-Innen-Lauschen immer mehr verkrampft und sich der Mensch nach Ruhe und Entspannung sehnt. Deshalb versucht der Gottesgeist dann am nächsten Tag oder später erneut die wichtige Schilderung aus einer anderen Perspektive zu offenbaren, vorausgesetzt der Künder ist dazu bereit und befindet sich wieder in höherer Schwingung und seine Nerven haben sich entspannt. Hat der Gottesgeist wieder die Möglichkeit, er zwingt den Künder niemals dazu, weil er immer selbst frei bestimmen kann, wann er eine göttliche Inspiration wieder aufnehmen möchte, dann sind viele Wiederholungen notwendig um den Sinn tiefgründig zu beschreiben. Bemerkt ihr einmal Wiederholungen in einer göttlichen Botschaft, dann werdet ihr durch eure geistige Übersicht und erschlossene Einfühlungsgabe euch bestimmt nicht daran stören bzw. habt Verständnis dafür. Darum bittet euch der Liebegeist. Für intensiv gottverbundene Menschen wäre es eigentlich wünschenswert, dass ein neuer Tag problemlos und mit innerer Freude beginnt. Doch in dieser chaotischen Welt werden energiereiche Menschen mit einer hellen Aura von den erdgebundenen aglistigen Wesen aus dem Fall durch Menschen ihrer Wellenlänge immer wieder angegriffen, indem sie ihnen neue Probleme bereiten. Das kann der Gottesgeist nicht verhindern, weil ihr euch den Begegnungen mit Familienangehörigen, Berufskollegen, Bekannten oder Hausbewohnern nicht entziehen könnt, von denen viele schlechte Charaktereigenschaften haben, die sie selbst nicht kennen. Überwindet bitte mit dem inneren Liebegeist möglichst bald eure Bedrücktheit bzw. grübelt nicht lange darüber nach, weshalb sich ein Mensch euch gegenüber herzlos und verletzend verhielt, denn ihr könnt uneinsichtige Menschen nicht zu edlen und herzlichen Eigenschaften verändern, sondern nur euch selbst. Habt ihr wieder einmal ein Problem in den Griff bekommen, das aus der Begegnung mit einem uneinsichtigen, dominanten und aggressiven Mitmenschen entstanden ist? Wobei ihr am Konflikt schuldlos gewesen seid, dann freut sich eure Seele und teilt euch mit, wie gut es war, zur Bewältigung die göttliche Hilfe in Anspruch genommen zu haben. Durch eure gute Stimmung kommt eure innere Seele in eine höhere Schwingung und es wird ihr in der Nacht möglich, euch zusätzliche Tagesenergien aus ihrem Inneren Selbst zu übertragen, die sie vom Gottesgeist über ihren Lebenskern erhielt, damit ihr euch am nächsten Tag körperlich wieder wohlfühlt. Wahrlich, zur Problembewältigung ihres Menschen erhält eine auf den himmlischen Liebegeist ausgerichtete Seele nachts aus dem Lebenskern zusätzliche Energien. Damit kann sie in die Hüllenspeicherungen des Inneren Selbst sehen, um darin brauchbare Informationen zur menschlichen Problembewältigung zu finden. Wird sie fündig, dann versucht sie dem Menschen zu helfen indem sie ihm aus ihrem Bewusstsein Impulse mit Denkanstößen eingibt oder Sekundenbilder ins menschliche Bewusstsein übermittelt, die er aber nur dann wahrnehmen kann, wenn er in der Inneren Stille ist und von außen keine störenden Ablenkungen vernimmt. Das Innere Selbst befindet sich nicht, wie einige geistig orientierte gottverbundene Menschen irrtümlich glauben, im Inneren des Seelenwesenskerns, sondern es umgibt diesen. Manche mediale Menschen versuchen neugierig und eigenwillig im Inneren selbst kosmisches Wissen und Energien abzurufen. Doch dies geschieht eigenwillig und ist gefährlich, weil dabei die Reservenkräfte aus dem Inneren Selbst der Seele vorschnell für weltliche Tätigkeiten verbraucht werden, die aber vom Gottesgeist für die geistige Weiterentwicklung des seelisch-menschlichen Bewusstseins vorgesehen waren. Wenn ein Mensch durch eine bestimmte Meditationstechnik neugierig und eigenwillig aus dem Inneren Selbstwissens- und Bildabrufungen vornimmt, dann befindet er sich außerhalb der himmlischen Lebensregeln, weil Neugier eine negative, ungeduldige Handlung ist. Das heißt, dass dem neugierigen Menschen das abgerufene Wissen meistens schadet, weil er die geistige Reife zum richtigen Einordnen durch eine gesetzmäßige, edle Lebensweise noch nicht erlangt hat. Führt ein Mensch öfter eigenwillig eine bestimmte Meditationstechnik durch, wobei er eine Ansprache der Chakren bzw. Bewusstseinszentren sowie Energie- und Wissensabrufungen aus dem Inneren Selbst vornimmt, dann muss er einmal damit rechnen, dass seine Seele und sein Körper immer energieschwächer werden, da er seine darin enthaltenen Inkarnationskräfte früher verbraucht, als dies seine Seele mit dem Gottesgeist geplant hat. Eine Seele erhält vom himmlischen Liebegeist zur Inkarnation aus dem Lebenskern eine bestimmte Energiemenge, die im Energiespeicher des Inneren Selbst gespeichert wird. Diese bekommt sie aber nur dann, wenn sie sich nach der Rücksprache mit ihm, seiner Befürwortung und Weisung ins menschliche Leben begeben möchte und herzlich beabsichtigt die himmlischen Zusatzenergien nur zur seelisch-menschlichen Weiterentwicklung einzusetzen und sich nach der Inkarnation wieder auf den himmlischen Rückweg begeben will. Die Inkarnation einer Seele ins menschliche Kleid, ihre geistige Weiterentwicklung und Reinigung von Belastungen missverstehen viele herzensgute, gottverbundene Menschen, die sich gefährlichen östlichen Praktiken zuwenden. Sie nehmen ein hohes Risiko in Kauf und beziehen eigenwillig die Reservekräfte aus dem Energiespeicher des Inneren Selbst ihrer Seele. Sie fühlen sich zwar danach energetisch aufgeladen, ahnen aber nicht, wie sie sich selbst damit schaden. Wie ihr erfahren habt, wurden die Energien der gottverbundenen Seele vor der Inkarnation vom Liebegeist bereitgestellt, um nachts nach und nach eine bestimmte Menge in die Gene und Zellen des Menschen zu übertragen. Entnimmt der Mensch durch bestimmte Meditationspraktiken regelmäßig eigenwillig aus dem Inneren Selbst die Energien, dann muss er damit rechnen, dass sie vorzeitig verbraucht werden und sein Körper bald nicht mehr in der Lage ist gesund und gut lebensfähig zu sein. Deshalb überlegt euch gut, ihr Wanderer auf dem Weg zum himmlischen Leben? ob ihr lieber doch auf die warnenden und schützenden Weisungen des Liebegeistes hören und in die himmlische Geduld eintreten sollt und so lange geduldig wartet, bis ihr euch nach der inneren Weisung des Liebegeistes schrittweise zusammen mit eurer inneren Seele geistig weiterentwickelt habt. Sie möchte, dass ihr Mensch mit der inneren göttlichen Hilfe schrittweise geistig wächst und mit den Inkarnationsenergien täglich sorgsam umgeht bzw. sie gut einsetzt. Eine geistig weit entwickelte Seele teilt sich mit der göttlichen Hilfe die Energien aus dem Inneren selbst für ihr tägliches Leben genau ein. Diese sollte der Mensch nicht durch unwesentliche Tätigkeiten unnötig verschwenden. Seid euch bitte dessen noch mehr bewusst. Nimmt der Mensch öfter eigenwillig eine östliche oder christliche Zentren- bzw. Chakrenansprache zur Energieübertragung an seine Zellen vor, ohne die großen Risiken dieser Methode? Energieabrufung aus dem Inneren Selbst zu kennen, dann lebt er ohne göttlichen Beistand und Schutz und deshalb sehr gefährlich in dieser Welt der Fallwesen. Er spürt nach einiger Zeit der Ansprache die Energien in sich fließen und glaubt, Gott hätte ihm zusätzliche Kräfte für seine täglichen Pflichten gegeben. Das war aber nicht der Fall, denn er nahm sich, geistig fehlgeleitet, das Recht die Energievorräte aus dem Inneren Selbst seiner Seele abzurufen. Diese Art der Energieentnahme stammt aus östlich-religiösen Bereichen der schon ziemlich energielos gewordenen Fallwesen und ist aus himmlischer Sicht ungesetzmäßig und entspricht nicht der göttlichen Weisung und Befürwortung. Wer so eine Methode praktiziert, der ist selbst dafür verantwortlich. Wenn ihn ebenso ausgerichtete jenseitige Seelen massiv beeinflussen und später ganz vereinnahmen, so dass er psychisch erkrankt. Handelt es sich um Menschen, deren Seelen aus dem Fall stammen und regelmäßig östliche Meditationen vornehmen, dann beziehen sie von erdgebundenen Seelen oder östlichen Meistern aus jenseitigen Religionsplaneten Anweisungen um Negativenergien aus den Genbasen oder aus den Höhlenschichten um das Innere Selbst oder aus atmosphärischen Negativenergiefeldern abzurufen. Wahrlich, dies tun vorwiegend Menschen aus dem Fall, weil sie aus dem Seelenlebenskern keine göttlichen Energien mehr beziehen und für ihre ungesetzmäßige Lebensweise nur einpolige Negativenergien aufnehmen wollen. Das heißt, sie leben hauptsächlich von den Negativenergien da sie keine zweipoligen himmlisch göttlichen Energien annehmen, beschaffen sie sich durch viele Raffinessen, vor allem über gutgläubige und unwissende Menschen, immer wieder neue einpolige Negativenergien. Diese speichern sie mithilfe der jenseitigen Seelen für ihre negative Lebensweise so lange in den energetischen Genbasen oder in den Hüllen des inneren Selbst ihrer Seele, bis sie von ihnen abgerufen bzw. benötigt werden. Zum besseren Verstehen wiederholt und erweitert der Gottesgeist diese wichtige Schilderung. Nehmen Menschen aus dem Fall an Seminaren und Kursen zur angeblichen Erleuchtung teil, worin verschiedene meditative Techniken gelehrt werden, dann wird die Abrufung der Meditationskräfte, angeblich göttliche Energien, immer aus den genetischen Energiebasen oder aus den Hüllen des Inneren Selbst erfolgen. Sie können damit nur einpolige Negativkräfte beziehen. Dagegen rufen gottverbundene Menschen, die nicht aus dem Fall stammen und meditative Techniken durchführen, ohne zu wissen, dass diese ungesetzmäßig sind, ihre Lebensenergien direkt aus dem Inneren Selbst ab. Das kann so weit gehen, dass die Seele im Inneren Selbst alle Lebens- und Reserveenergien vorzeitig verbraucht. Dies geschieht aber nicht in einem einzigen Leben. Solche Seelen bleiben erdgebunden und schließen sich dann östlichen Meistern und deren Dienern an. Sie versuchen für die östliche Meditationstechnik und deren religiöse Lehre – diese hat mit dem Leben der himmlischen Wesen nichts gemeinsam, so lange geistig suchende Menschen zu beeinflussen, bis diese sich zu irdischen Meistern begeben, die der östlichen Lehre nahestehen und von ihnen in diese eingewiesen werden. Die Seelen die durch ihren Menschen auf die östliche Lehre ausgerichtet wurden, werden nach ihrem irdischen Leben von den hochmütigen Meistern oder deren Dienern auf ihre feinstofflichen Planeten mitgenommen, wo sie ihnen dann oft ebenfalls untertänige Diener und Energielieferanten sind. Sollte ein gottverbundener Mensch über einen längeren Zeitraum unwissend und ungesetzmäßig die Zentrenansprache praktiziert haben und wurde er durch die Aufklärung des Liebegeistes über einen Künder einsichtig, dann kann er von ihm neue Kräfte aus seinem seelischen Lebenskern nachträglich erhalten. Diese strömen ihm jedoch nur dann zu, wenn er ein herzliches und intensiv gottverbundenes Leben nach den ihm bekannten himmlischen, edlen Wesenseigenschaften und Lebensregeln führt. Das kann bewirken, dass er dadurch länger gesund und heiter lebt, weil seine Seele über ihren Lebenskern vom Gottesgeist nun mehr Energien zur Verfügung hat, als sie vor der Inkarnation von ihm erhielt. Das wirkt sich dann für ihre geistige Weiterentwicklung in den jenseitigen Bereichen und ihre himmlische Rückkehr sehr positiv aus. Da dieses lebenswichtige Wissen nur wenige gottverbundene Menschen haben, beschreibt es der himmlische Liebegeist über den Künder noch ausführlicher, damit es euch noch verständlicher wird. Wahrlich, wer das neue göttliche Wissen ernst nimmt und einsieht, dass er sich durch eine bestimmte Meditationspraktik in der Gefahr befindet von erdgebundenen Seelen stark beeinflusst zu werden und deshalb, geistig irregeführt, außerhalb der schützenden Reichweite des himmlischen Liebegeistes lebte, der wird zukünftig keine Energie- und Wissensabrufungen mehr aus dem Inneren Selbst seiner Seele vornehmen wollen. Er wird gerne die versorglichen göttlichen Weisungen annehmen die ihn vor den vielen noch unbekannten irdischen und jenseitigen Gefahren schützen wollen. So ein einsichtiger gottverbundener Mensch wird sich vornehmen, ohne Fanatismus und Übereifer geistig reifen zu wollen. Er wird auch keine geistigen Umwege oder gefährliche Abkürzungen mehr vornehmen. Er lässt sich auch nicht mehr von geistlichen oder spirituellen Lehrern verschiedener Glaubensrichtungen blenden, die angeblich befugt sind, ihm wegweisende Stützen zu geben um schneller ins Himmelreich zu kommen. Deshalb empfiehlt euch der Gottesgeist, haltet euch von religiösen Organisationen fern, damit ihr im Jenseits nicht wieder in ihren Fangnetzen festgehalten werdet. Werdet zu inneren gottverbundenen Menschen, die frei, ohne aufgebürdete religiöse Zwänge der Glaubensgemeinschaften leben, welche einmal von überheblichen und herrschsüchtigen Religionsfanatikern erfunden wurden um über religiös geblendeten Menschen zu stehen und auf deren Kosten fürstlich zu leben. Übergebt bitte eure Anliegen mit Herzensempfindungen direkt Gott in eurem Inneren in den Lebenskern eurer inneren Seele, worin Gott mit der Essenz der Schöpfung gegenwärtig ist und euch darin wahrnimmt. Er ist dort euer freier, herzlicher Berater und Energiegeber und wird euch, so ihr ihn herzlich darum bittet, zusätzliche Energien übermitteln. Das ist eine herzliche Bitte an diejenigen, die sich auf falsche geistige Wege begaben und viele Energie- und Wissensabrufungen aus ihrem Inneren Selbst vornahmen. Durch ihre ungesetzmäßigen Handlungen stoppten sie unbewusst den göttlichen Liebestrom direkt aus dem Lebenskern ihrer Seele, was sich sonst einmal folgenschwer für sie auswirken würde, wenn nicht in diesem menschlichen Leben, dann in den jenseitigen Bereichen für die heimkehrwillige Seele. Wer andauernd eigenmächtig Kräfte aus dem Inneren Selbst abruft und dazu Bilder von fernen Welten sehen will, der muss damit rechnen, dass er nicht nur vorzeitig seine Lebensenergien verbraucht, sondern durch die abgerufenen Bilder in die Irre geführt werden kann, weil er nicht weiß, ob sie ihm auf seinem inneren Weg nützen oder für ihn ein geistiger Stolperstein sind. Meistens stammen die Bildabrufungen aus dem Inneren Selbst aus den vielen Leben der Seele in verschiedenen Fallwelten, die aber mit der himmlischen Realität nichts gemeinsam haben und darum für die himmlische Rückkehr der Seele nutzlos sind. Vom himmlischen Liebegeist sollt ihr auch noch das Folgende erfahren – östliche Meditationen können die Menschen natürlich auch in die innere Stille führen und sie nervlich beruhigen, damit sie auf diese Weise den täglichen Stress besser bewältigen. Doch die Kehrseite der positiven Auswirkungen einer Meditation sind für sie die unsichtbaren unbekannten Gefahren, denen sie selbst und ihre Seele dadurch ausgesetzt sind. Das sollten sie bedenken, denn der Liebegeist möchte sie in dieser dunklen Welt vor großem Leid bewahren. Deshalb nehmt bitte immer den direkten Weg zu Gott in eurem seelischen Herzen, es befindet sich im pulsierenden Lebenskern eurer inneren Seele, ohne irgendeine Meditationstechnik anzuwenden dort öfter mit ihm in herzlicher Zwiesprache zu sein, das sollte euer irdisches Ziel sein, da ihr durch die innere Kommunikation die Schwingung eures Lebenskerns erhöht. Dies bewirkt dann, dass eure Seele, in der euer menschliches Bewusstsein gespeichert ist, sich nachts mit der göttlichen Hilfe immer mehr von den Speicherungen lösen kann, die sie magnetisch an die Erde bzw. diese Welt binden. Eine herzliche innere und bewusste Lebensweise, das war für die Seele im Erdenleben vorgesehen, um dem himmlischen Leben wieder ein Wegstück näher zu kommen, vorausgesetzt, sie hat sich nach der göttlichen Weisung im himmlischen Heilsplan inkarniert. So ihr wollt, überprüft bitte, ob euer tägliches Leben wirklich auf die himmlische Rückkehr ausgerichtet ist. Die vielen Liebetröpfchenbotschaften können euch dazu verhelfen bzw. aufschlussreiche Anhaltspunkte geben. Nach der ernsten Schilderung des Gottesgeistes über gefahrvolle Meditationspraktiken stellt sich vielleicht nun mancher von euch die Frage, welche Meditationsweise aus himmlischer Sicht für gottverbundene Menschen geeignet wäre. Der Gottesgeist macht euch darauf aufmerksam, dass jede Anwendung einer bestimmten Meditationstechnik, die zum Ziel hat, innere oder äußere kosmische Energiequellen in dieser finsteren Fallwelt zu erschließen, große Gefahren in sich birgt weil der Mensch nicht weiß, um welche Quellen und Kräfte es sich wirklich handelt. Deshalb befürwortet und unterstützt der Liebegeist keine einzige Meditationstechnik mit seinen Kräften und muss sich mit seinem himmlischen Schutz zurückhalten, weil sich die Meditierenden vorwiegend in der negativen Aura von eigenwilligen und aufdringlichen jenseitigen Wesen befinden. Er empfiehlt euch himmlischen Heimkehrern nur solche Meditationen, die euch nach einem strapaziösen und unruhigen Tag eine nervliche Entspannung ermöglichen, wodurch das seelisch-menschliche Bewusstsein für eine gewisse Zeit zur Ruhe kommt. Hat der Mensch wieder seine innere Ruhe erlangt, dann fällt es ihm leichter, über sich und den Tagesverlauf nachzusinnen und in die innere Kommunikation mit dem Gottesgeist zu gelangen. Diese ist sehr wichtig. Denn dadurch können euch aus der höher schwingenden Seele neue Kräfte zufließen. In der Phase der inneren und äußeren Ruhe entkrampft sich das menschliche Nervensystem und der Mensch fühlt sich danach viel wohler und entspannter. Der himmlische Liebegeist empfiehlt euch Meditationstexte zu verwenden, die euer Bewusstsein in die Natur bzw. in schöne Landschaften, zu herrlich blühenden Pflanzen und farbenprächtigen Mineralien oder zu freilebenden Tieren lenken. Dadurch ist euer seelisch-menschliches Bewusstsein mit der Natur vereint und es strömen euch ihre Energien zu, da sie mit ihrer Essenz auch in euch ist. Empfehlenswert sind für die himmlischen Heimkehrer-Meditationen, die der Gottesgeist über Künder offenbart hat, denen ihr vertraut, dass sie aus der himmlischen Quelle schöpfen, und einen hochschwingenden Text enthalten. Doch wenn ein auf den Liebegeist ausgerichteter Künder den von ihm empfangenen Meditationstext vor mehreren meditierenden Menschen selbst vorspricht, dann besteht die Gefahr, dass sie ihn durch ihre Bewunderung persönlich hochheben und ihm deshalb ihre ungesetzmäßigen Kräfte zuströmen. Nimmt er diese an, weil er sich als ein besonders vergeistigter Mensch fühlt, dann belastet er sich. Entfernt sich dadurch vom himmlisch-göttlichen Liebestrom und kann aufgrund dessen den Liebegeist in sich bald nicht mehr hören. So erging es in der irdischen Vergangenheit vielen Kündern, die über die kosmisch-energetischen Gesetzmäßigkeiten und himmlischen Lebensregeln noch zu wenig Wissen hatten. Darum empfiehlt der Gottesgeist heute den himmlischen Kündern, keinen Meditationstext vor meditierenden Menschen zu lesen oder vorzusprechen. Auch wenn ein gottverbundener Mensch den Meditationstext den ein Künder inspirativ vom Gottesgeist erhielt, vor mehreren Menschen liest, besteht ebenso die Gefahr, dass er sich über die Meditierenden im kleinen geistigen Kreis stellt bzw. unbewusst im Mittelpunkt steht und sich dadurch seelisch belastet. Das geschieht deshalb, weil er sich damit aus der gerechten Gleichheit der himmlischen Wesen begibt. Immer wenn sich Menschen auf eine bestimmte Art in den Mittelpunkt anderer stellen, besteht für sie die Gefahr, dass sie bewundert werden und dann negative Kräfte anziehen. Diese Lebensweise entspricht jener der tief gefallenen Wesen, die sich gerne auf verschiedene Weise in den Mittelpunkt anderer Menschen stellen, dadurch von ihnen viele Negativenergien anziehen und sich dabei energetisch aufladen. Darum seid vorsichtig mit nachgesprochenen Meditationstexten im Kreis geistig orientierter Menschen die durch eine Meditation gerne vom täglichen Stress weggeführt werden möchten, um mehr nach innen zu gelangen. Der Gottesgeist empfiehlt euch einen Meditationstext lieber im stillen Kämmerlein selbst leise nachzusprechen, dann kommen von außen keine Wortschwingungen des Vorlesers an euer seelisch-menschliches Bewusstsein. Hört ein nach innen abgesenkter Meditierender die Wortschwingungen eines Vorlesers. Dann befindet sich während der Meditation sein seelisch-menschliches Bewusstsein auf dessen Wellenlänge bzw. Frequenz, ihr wisst aber nicht, in welcher Tagesverfassung er sich vorher befand bzw. welche Tagesereignisse in seinem Unterbewusstsein noch nachschwangen. Das heißt, hatte er vorher negative Erlebnisse, dann übertragen sich seine Schwingungen auch beim Aussprechen des Meditationstextes auf die meditierenden Menschen und das Resultat davon ist, dass sie ein unangenehmes Gefühl bei der Meditation und auch hinterher noch länger verspüren. Um so einer negativen Situation aus dem Wege zu gehen, bittet euch der Gottesgeist, wenn es sich um Meditationen von ihm handelt, den Text selbst zu lesen oder ihn auf ein Aufnahmegerät zu sprechen und diesen, wenn ihr das Bedürfnis danach habt, wieder abzuhören. So könnt ihr euch helfen, ohne dass ihr einen Meditationsvorsprecher aufsuchen müsst. Wenn sich euer seelisch-menschliches Bewusstsein nach einer Verinnerlichung sehnt, doch ihr selbst dafür noch nicht die nötige Ruhe aufweist. Auf diese Weise kommt ihr auch zur inneren Ruhe und Entspannung, damit ihr wieder eine höhere Schwingung erlangt. Vielleicht habt ihr nun den tiefen Sinn der göttlichen Hinweise bezüglich einer Meditation verstanden. Der Gottesgeist weiß, dass ihr euch in dieser hektischen Zeit nach Ruhe und Entspannung sehnt. Er versucht euch immer zu helfen so ihm dies möglich ist. Er würde euch gerne Meditationen über den Künder anbieten, aber das kann er nur dann tun, wenn er dafür offen ist und ihm die Zeit zur Verfügung steht. Der Künder setzt wahrlich über viele Jahre seine freie Zeit dafür ein, dass herzensgute Menschen, mit dem inneren Sehnen nach einem lichtvollen, unbeschwerten und friedvollen Leben, brauchbare göttliche Hinweise erhalten, damit sie sich in dieser Welt der unzähligen Täuschungen geistig besser zurechtfinden und nicht resignieren, sondern ihr Leben selbst in die Hand nehmen, um geistig zu reifen und keinem anderen die Führung zu überlassen. Betet bitte für ihn, damit er die großen seelisch-menschlichen Strapazen weiter gut durchhält. Ihr geistigen Wanderer ins himmlische Leben, versucht euch bitte in die weitere Schilderung des Gottesgeistes hineinzudenken. Vielleicht gelingt es euch auch durch ein Herzensgebet wieder höher zu schwingen, um diese gut aufnehmen und verstehen zu können. Eine erneut inkarnierte, ziemlich stark belastete Seele überträgt seit Beginn ihres menschlichen Lebens fortlaufend die Daten aus ihren früheren Leben, die ihr für das menschliche Leben wichtig erscheinen – einerlei, ob es sich um himmlische Daten oder aus den Fallwelten handelt – in ihre menschlichen Gene. Das geschieht deshalb weil sie den geistigen Weitblick und die nötige gesetzmäßige Unterscheidungsgabe nicht mehr hat. Die vielen Lebensdaten aus früheren Leben, die in ihrem Bewusstsein noch aktiv sind, helfen ihr zuerst eine sich selbst vorgegebene Lebensrichtung anzusteuern. Das kann sich aber später ändern, wenn sie durch leidvolle Lebensumstände geistig erwacht und die innere Verbindung zum himmlischen Liebegeist wieder aufnimmt. Lebt die Seele mit ihrem Menschen nun wieder intensiv gottverbunden, dann nimmt sie mit der Hilfe des inneren Gottesgeistes und der himmlischen Wesen selbstständig die Sortierung der Speicherungen in den Hüllen der Seelenpartikel vor. Dann übergibt sie die ungesetzmäßigen Speicherungen aus ihren früheren himmlisch fernen Erdenleben oder aus den jenseitigen Aufenthalten in den niederen feinstofflichen Fallwelten, im Tiefschlaf des Menschen mit herzlicher Reue dem Gottesgeist in ihrem Lebenskern zur Umwandlung bzw. Auflösung. Natürlich verhält sich dies bei einer umnachteten, gottlosen Seele aus dem Fall oder einer religiös irregeführten Seele anders. Diese wollen nur solche seelischen Speicherdaten ins menschliche Leben übertragen, die ihnen für ein bestimmtes Vorhaben nützlich sind oder einer besonderen Wesensart entsprechen, mit der sie einmal in einem früheren Leben im Mittelpunkt anderer standen. Bei ihrer selbstständigen und selbstverantwortlichen Vorgehensweise hält sich der himmlische Liebegeist zurück, weil er in der gesamten Schöpfung immer die Freiheit der Wesen beachtet. Eine gottverbundene Seele aber, die aufrichtig beabsichtigt bald wieder ins himmlische Sein zurückzukehren, versucht im Tiefschlaf ihres Menschen sowohl mit der göttlichen Hilfe als auch mit der Hilfe der himmlischen Wesen zuerst ihre Seelenpartikel von negativen Lebensinformationen zu befreien und dann nach und nach eine Veränderung der negativen Programme in den Genen vorzunehmen. Dies kann sie aber nur dann tun, wenn sich ihr Mensch auf dem inneren Weg befindet und eine beständige Läuterung vornimmt. Gibt er nach einiger Zeit die Verfeinerung seiner Wesenszüge und Handlungen wieder auf, weil ihm dies zu mühevoll erscheint, dann reduziert sich seine seelisch-menschliche Bewusstseinsschwingung rapide, und das bedeutet, dass er in seiner niedrigen Weltschwingung wieder angreifbar für starke Beeinflussungen der hinterlistigen erdgebundenen Seelen ist. Sie verhindern dann, dass die Seele nachts eine weitere Selbstreinigung mit göttlicher Hilfe vornehmen kann. Für einen gottliebenden Menschen mit dem Ziel ins Himmelreich zurückzukehren, hat die Nachlässigkeit verheerende Folgen für seine Seele. Deshalb gibt es für einen herzensguten und aufrichtigen gottverbundenen Menschen in dieser finsteren und niedrig schwingenden Welt keine andere Möglichkeit, als sich täglich mit der inneren göttlichen Hilfe neu zu erkennen. Hat er seine unschönen Wesenszüge und Handlungen ausfindig gemacht, dann sollte er diese nach und nach überwinden. Wichtig ist dabei, dass er sich täglich mehrmals auf den inneren Liebegeist ausrichtet, um beständig in einer höheren Schwingung zu leben. Nur dann erhält der Mensch zusätzliche Energien vom Gottesgeist zur erfolgreichen Beschreitung des inneren Weges zurück ins Himmelreich und zudem neue, gesetzmäßige Lebensdaten in seine Gene. Wenn sich das seelisch-menschliche Bewusstsein über mehrere Jahre überwiegend in höherer Schwingung befindet, weil sich der gutherzliche, gottverbundene Mensch bemüht, sein himmlisches Wissen immer mehr in sein Leben einzubeziehen, dann verändern sich nach und nach auch seine Erbgutinformationen. Die Folge davon ist, dass sich der Mensch immer mehr zum feinstofflichen himmlischen Leben hingezogen fühlt. Beim Erwachen des Menschen ist es der höher schwingenden, weitgehend von schlimmen Belastungen befreiten Seele nun selbstständig möglich, ab und zu dem Menschenbilder aus dem Inneren selbst aus lichtvollen Bereichen zu übermitteln. Diese kann sie jetzt deshalb abrufen weil sie in ihrem Bewusstsein die dafür nötige Frequenz wiedererlangt hat. Sie möchte auf diese Weise dem Menschen ihre Freude und ihren Dank übermitteln, weil sie durch seine herzlichen Bemühungen dem himmlischen Sein näher gekommen ist. Sie erfuhr vom Gottesgeist, dass sie sich nach dem Erdenleben auf dem geschauten feinstofflichen jenseitigen Planeten, den sie nachts mit den himmlischen Schutzwesen bereits erkundete, vorübergehend aufhalten wird um dort der geistigen Vollkommenheit wieder ein Stück näher zu kommen. Das menschliche Erbgut in den Genen wurde jedoch seit Beginn des menschlichen Lebens von den Fallwesen auf die Feststofflichkeit programmiert. Die darin eingespeicherte Sperre zur inneren Gottverbundenheit lässt es nicht zu, dass die gutmütigen Menschen regelmäßig eine freudige und intensive Herzensverbindung mit Gott pflegen können. Diese Sperre ist dafür verantwortlich dass gottgläubige Menschen nach außen geführt werden und den Gottesgeist in den Religionen, Gebetshäusern und Kulten suchen. Aus diesem Grund können sie sich in ihrem geistigen Bewusstsein kaum noch weiterentwickeln und dem himmlischen Leben näherkommen. Gefährlich leben jene Menschen, die die geistige Barriere in den Genen durch eigenwillige Praktiken und aus Neugier überwinden konnten. Kennen sie sich zu wenig in den kosmisch-himmlischen Gesetzmäßigkeiten aus? welche die früheren Fallwesen zur Bildung der Materie und für ihr ungesetzmäßiges Leben veränderten, dann sind sie sehr anfällig für die Angriffe erdgebundener dunkler Seelen. Leben solch geistig orientierte gottgläubige Menschen ohne tägliche intensiven Gedankenkontrolle und weisen keine innere Stabilität auf, dann müssen sie in dieser Fallwelt mit schlimmen Folgen rechnen. Durch ihre Neugier unbedingt in jenseitige Fallwelten oder das erdgebundene Jenseits blicken zu wollen, haben sie keinen göttlichen Schutz mehr und befinden sich deshalb bald auf der Frequenz der niederen jenseitigen Wesen, die sie dann intensiv beeinflussen werden. Anfangs führen diese den medialen Menschen heuklerisch viele Energien zu die sie aber vorher hinterlistig geistig unwissenden Menschen entzogen oder durch Abrufungen von den atmosphärischen Negativenergiefeldern bezogen haben, so wie sie es schon immer in dieser Welt bei geistig unwissenden, energiestarken Menschen taten. Doch die Energien erhalten sie nur so lange, bis sie sich mit ihrem seelisch-menschlichen Bewusstsein an die Meditationspraktiken gewöhnt und gebunden haben. Dann werden ihnen dabei stets Lebensenergien entzogen weil sie sich nun auf der Wellenlänge der Seelen befinden. Wenn sich die meditierenden Menschen durch bestimmte Klänge, die sie immer wiederholen, auf einer bestimmten Frequenz befinden, dann wird ihr menschliches Bewusstsein immer mehr in einen Transzustand versetzt, indem sie die Ereignisse um sich herum nicht mehr wahrnehmen. In der tiefen inneren Absenkung entrückt die Seele mithilfe der Fallwesen in die jenseitigen feinstofflichen Bereiche. Sie geht mit ihnen auf eine planetarische Reise und hält sich dort kurzzeitig auf, von wo die Helferwesen immer wieder auf die Erde kommen. Die dortigen Planetenbewohner haben natürlich viel mehr Wissen als die weltbezogenen Menschen, doch ihre Lebensart ist nicht auf die himmlischen Lebensregeln ausgerichtet. Sie leben zwar untereinander weitgehend in der Einheit, doch ihre feinstofflichen Planeten sind nicht weit von der Schwingung eurer materiellen Fallwelt entfernt. Sie haben die hinterlistige Absicht, die Seelen geistig neugieriger Menschen nach dem Erdenleben auf ihren Planeten zu ziehen. Darum peilen sie immer wieder geistig neugierige Menschen an, die für meditative Praktiken und außersinnliche Wahrnehmungen aufgeschlossen sind, aber kaum ein ausreichendes geistiges Wissen und wenige Erfahrungen haben, um sie zu durchschauen. Das Schlimme an den hinterlistigen Fallwesen ist, dass sie den freien Willen des Menschen und seiner Seele nicht beachten. Weil sie irregeführt glauben, dass Menschen und auch sie selbst keinen freien Willen von Gott erhalten hätten. Wenn sie Menschen beeinflussen, dann haben sie es immer auf den Entzug von deren Negativenergien abgesehen. Diese erhalten sie genügend über geistig unwissende Menschen, die begierig auf außersinnliche Wahrnehmungen aus sind. Solche Menschen begeben sich durch meditative Techniken, Texte und Laute auf eine bestimmte Frequenz und vergessen dabei alle Vorsichtsmaßnahmen. Weil sie fälschlich glauben, der gütige Liebegeist würde ihnen immer mit seinem Schutz beistehen, da sie nichts Unrechtes tun. Doch weil dies eine eigenwillige und riskante Handlung ist, muss sich der Gottesgeist zurückhalten. Wenn der Mensch mithilfe seiner Meditationstechnik wieder tief abgesenkt ist, seine Seele aus dem Körper tritt und auf eine Astralwanderung geht, dann ist sie den Fallwesen schutzlos ausgeliefert und kommt nach ihrer seelischen Wanderung energieloser ins physische Kleid, Menschlicher Körper, zurück, weil ihr beim Austritt viele seelische Kräfte entzogen wurden. Danach bemerkt der Mensch eine große Müdigkeit, weil er bei jedem Körperaustritt seiner Seele weiterhin durch energetische Lichtfäden mit ihr verbunden ist. Ihre kosmische Reise endet meist mit einer energetischen Unterversorgung ihres menschlichen Körpers, da sie von den Fallseelen energetisch enorm ausgesaugt wurde. Sie lebt dann geistig gespalten, weil sie ein irreales Doppelleben führt. Einmal befindet sie sich im physischen Körper und dann tritt sie bei der Meditation ihres Menschen oder nachts in seinem Tiefschlaf wieder aus dem Körper und begibt sich in Begleitung von Seelen auf deren feinstofflichen Fallplaneten. Aber das empfindet sie als sehr angenehm, doch einmal wird es für sie wegen ihrer großen Energielosigkeit ein schlimmes geistiges Erwachen geben. Wahrlich, viele Inkarnierte sehr belastete Seelen öffnen sich während der kurzen Tiefschlafphase ihres Menschen oder in der tiefen Meditationsabsenkung für hinterlistige erdgebundene Wesen und lassen sich auf eine Abmachung mit ihnen ein. Das kommt davon, weil ihr Bewusstseinszustand durch viele irreführende Wissensspeicherungen vernebelt wurde. Sie erhofft sich durch diese Wesen aus den feinstofflichen, etwas höher schwingenden Planeten bestimmte Vorteile im Erdenleben. Diese Denkweise wurde ihr von ihrem ungeduldigen und neugierigen Menschen übertragen, der unbedingt außersinnliche Wahrnehmungen erfahren wollte. Seine neue geistige Denk- und Lebenshaltung übernimmt sie aber nur dann, wenn sie kein brauchbares geistiges Wissen in sich abrufen kann, mit dessen Hilfe sie prüfen kann, ob seine neue Lebensrichtung auch für sie gut ist. Ermittelt sie, dass die Meditationspraktiken ihres Menschen für sie und ihn gefährlich sind? Dann benötigt sie zur Gegenwehr eine bestimmte Energiemenge, um ihn täglich durch unangenehme Gefühle und Impulse zur Aufgabe zu bewegen. Doch dies ist einer energielosen, sehr belasteten Seele nicht mehr möglich und deshalb schließt sie sich für seine eigenwillige Meditationstechnik auf, sowie auch für die jenseitigen Fallwesen. Wenn durch eine bestimmte Meditationstechnik unzählige Speicherungen vom menschlichen Ober- und Unterbewusstsein und von der Seele aufgenommen wurden, dann haben der Mensch und seine innere Seele kaum noch die Möglichkeit dieses Meditationsverhalten aufzugeben, weil sie von den inneren Programmen und zudem von den jenseitigen Fallwesen massiv gesteuert werden. Ohne von Herzen die göttliche Hilfe zu erbitten, kommt eine falsch programmierte Seele von der Lebensweise ihres Menschen und von der Anziehung der arglistigen dunklen Wesen nicht mehr los. Einmal im Jenseits angekommen, bleibt sie weiter im Einflussbereich der erdgebundenen Wesen die ihr bestimmte Aufgaben auferlegen, die sie wieder einmal auf der Erde unter den Menschen ausführen soll. Unterschiedlich ausgerichtete Fallseelen zieht es immer wieder auf die Erde, um sich Energien von geistig unwissenden, weltbezogenen gottgläubigen Menschen zu holen. Wären die Menschen geistig aufgeschlossener und besäßen sie mehr himmlisches Wissen über diese Welt und die auf ihr Leben einwirkenden sichtbaren und unsichtbaren Gefahren, dann könnten sie schützende Vorkehrungen treffen bzw. vielen Gefahren aus dem Wege gehen und sich viel Leid ersparen. Doch das ist aus himmlischer Sicht leider oft nicht der Fall. Wenn wir himmlischen Wesen freiwillig eine Schutzaufgabe bei höher entwickelten Menschen übernehmen, dann sehen wir oftmals auch das große Leid anderer Menschen, die eine sehr dunkle Aura haben, weil sie stark belastet sind. Leider können wir ihnen nicht helfen weil sie eine himmlisch ferne Lebensweise führen, auch wenn sie gottgläubig sind. Ihre dunkle seelisch-menschliche Aurastrahlung verhindert, dass wir an sie herankommen können, weil diese uns einerseits magnetisch abstößt und andererseits die Seele unsere starke Lichtstrahlung nicht ertragen könnte und schlimme Schmerzen verspüren würde. Dass wir solchen Menschen mit einer dunklen Aura in ihrer Not nicht helfen können, das bedauern wir sehr, weil unsere Lebensweise im himmlischen Sein immer auf gegenseitige Hilfe ausgerichtet ist. Doch in dieser vom himmlischen Sein tief abgefallenen Welt besteht für uns fast keine Möglichkeit, den Menschen auf unsere herzliche Art direkt beizustehen, und das stimmt uns oft sehr traurig. Ihr geistig orientierten Menschen mit der herzlichen Einstellung, Gott und eurer Lichtheimat näher zu kommen, folgt bitte, so ihr wollt den weiteren Schilderungen des Gottesgeistes über mich, einen himmlischen Lichtboten. In dieser Welt leben gottverbundene Menschen mit unterschiedlicher Wesensart und Lebenseinstellung, aufgrund dessen hat jeder von ihnen ein anderes seelisch-menschliches Bewusstsein und daraus ergibt sich ihre aura strahlung und Schwingung. Einige von ihnen haben ein hohes seelisch-menschliches Bewusstsein, weil sich ihre Seele aus lichtreichen Welten für eine Heilsplanaufgabe inkarniert hat. Von diesen wenigen herzlichen, demütigen und lichtvollen Menschen auf der Erde besitzen manche die mediale Fähigkeit, den himmlischen Liebegeist in sich zu hören oder sie sind heilsichtig. Doch alle medialen Menschen sind sehr gefährdet, wenn sie wenig geistiges Wissen haben, um sich vor jenseitigen und diesseitigen Gefahren zu schützen. Viele wurden durch ihre Medialität leichtsinnig und neugierig, deshalb wurden sie in der irdischen Vergangenheit von arglistigen jenseitigen Fallwesen schlimm missbraucht. Wenn diese bei ihnen Einlass finden, dann spielen sie ihnen wahrlich ein Theater vor, bei der unvorsichtige mediale Menschen letzten Endes die Leidtragenden sind. Aus ihrer Anziehung kommen sie kaum mehr frei, weil die bestimmenden Wesen einem medialen Menschen wohl kaum die Erlaubnis geben sich außerhalb ihres Einflusses aufzuhalten. Er bekommt zu seiner persönlichen Aufwertung eine spezielle Rolle zugeteilt, die er in der Öffentlichkeit spielen soll und ihm viele Negativkräfte einbringt, die ihm aber dann von den Fallwesen und deren Helfern wieder entzogen werden. Am Ende ist der mediale Mensch ein Gefangener der unsichtbaren Wesen und ihrer Helfer, die ihm immer neu vorgeben, was er zu tun hat. So wird diese Welt wahrlich von vielen bestimmenden Fallwesen aufrechterhalten. Wer den tiefen Sinn dieser himmlisch-göttlichen Übermittlung verstanden hat, der ist wahrlich geistig schon weit gereift und kann weiterhin mit geistigen Gaben des Gottesgeistes beschenkt werden, da er bereits das Geistige einmal eins gut verstehen und einordnen kann, um mit seiner Seele dem himmlischen Leben wieder ein Stück näher zu kommen. Um das irdische Leben noch tiefgründiger zu verstehen, Gibt euch der Gottesgeist weitere Hinweise dazu. Jene Menschen, die den Planeten vor dem letzten Polsprung bewohnten, der sich vor vielen Jahrtausenden ereignete, waren in ihrer Intelligenz der heutigen Menschheit weit überlegen. Sie strebten aber nicht mehr die Erweiterung ihres Bewusstseins an, weil sie sich schon zur damaligen Zeit auf die Selbstzerstörung ausgerichtet hatten. Ihre Seelen wussten noch, wo das Innere Selbst zu finden ist. Doch sie wollten schon zu dieser Zeit nichts mehr von der unpersönlichen Ich Bin-Gottheit, himmlischer Liebegeist, wissen, da ihre Lebensweise andere Ziele verfolgte. Ihre damalige irdische Zeit verbrachten sie ohne innere Hinwendung zu Gott. Den letzten Polsprung überlebten viele Menschen nur deshalb, weil sie vorher von außerirdischen Wesen gerettet wurden. Als sich später die Meeresbecken neu formten und auf der Erde wieder ein menschliches Leben möglich war, wurden die geretteten Menschen entsprechend ihres Bewusstseins von den außerirdischen Wesen auf verschiedene Erdteile gebracht, wo sie wieder sesshaft wurden. Zeitweise wurden sie von den außerirdischen Wesen geistig unterstützt, die ihnen auch zu einer höheren Zivilisation verhalfen. Doch das frühere überlieferte Wissen über den materiellen Kosmos und die Zusammenhänge des seelisch-menschlichen Lebens verloren ihre Nachfahren durch schwierige Lebensumstände auf der Erde immer mehr. So ist ihnen das Wissen um das Innere Selbst der inkarnierten Seele heute vollkommen abhanden gekommen. Nun rätseln geistig aufgeschlossene gottverbundene Menschen, deren Seelen sich schon seit vielen Äonen durch wiederholte Wiedergeburten im menschlichen Kleid befinden wo sich das Innere Selbst wirklich befindet. Darum habt ihr nun vom Gottesgeist einige Tröpfchen aus dem bis jetzt verschollenen himmlischen Wissensschatz über das Innere Selbst erhalten. Der Gottesgeist spricht deshalb von einigen himmlischen Wissenströpfchen, die bei euch angekommen sind, weil die himmlische Übermittlung die kosmischen Geschehnisse sowie die komplizierte Kopplung der Seele an den Menschen und das Ineinanderfügen und anpassen des Seelischen mit dem menschlichen Bewusstsein in der sehr begrenzten und niedrig schwingenden dreidimensionalen Sprache der Menschen nur schwer ausdrücken kann, was er euch aber gerne mitteilen würde, damit ihr darüber umfassend informiert seid. Eure Sprache ist nicht dafür geeignet, um euch das mitzuteilen was wir für euch in unseren Herzen tragen. Es gibt so viele Missverständnisse in eurer menschlichen Sprache, so dass unsere inspirativen himmlischen Mitteilungen schlecht verstanden werden oder überkündergeistig sehr begrenzt, unklar oder verfälscht ankommen. Wir bemühen uns, unsere Bildersprache in eure dreidimensionale Ausdrucksform umzusetzen, um euch auf diese Weise Gesetzmäßigkeiten des himmlischen Seins zu erklären. Das gelingt uns aber leider nur unvollkommen. Wir sind oft sehr traurig, wenn unsere Bildübermittlungen über einen unreifen Künder nur wenige Funken der himmlischen Wahrheit enthalten. Dieser Mangel ist nicht zu beheben, da eure menschlichen Gene unsere himmlischen Gesetzmäßigkeiten nicht beinhalten, weil die Fallwesen diese bei der Schaffung des Menschen bewusst nicht eingespeichert haben. Wegen dieser seelisch-menschlichen Bewusstseinseinengung und geistigen Unwissenheit über die himmlischen Lebensregeln – es sind lang erprobte und gelebte Verhaltensweisen der himmlischen Dualwesen – gab es hier auf Erden in jeder Zeit- und Kulturepoche große Schwierigkeiten im Zusammenleben der Menschen. Durch die unterschiedlichsten Lebensauffassungen von Menschen und erdgebundenen finsteren Seelen, die ständig ihresgleichen steuern kam es immer wieder zu Anfeindungen und die kriegerischen Auseinandersetzungen nahmen kein Ende. Die Menschen und erdgebundenen Seelen wollten die durch himmlische Heilsplanwesen gelebten herzlichen und sanften Lebensweise nicht anerkennen und streuten sich dagegen, weil sie insgeheim hofften, dass ihr Vorhaben der seelischen Auflösung einmal erfolgreich für sie enden würde. So versuchten sie ihr Ziel durch ein gesetzloses Leben in ihrer Scheinwelt schneller zu erreichen. Doch sie haben sich völlig verrechnet und liegen mit ihrer Auffassung auch heute noch ganz daneben. Sie nehmen immer noch an, dass sich ihre energetisch bereits degenerierte Seele ganz auflösen könne und ihnen dadurch die Schöpfungsauflösung gelingen würde. Dies glauben und erhoffen sie weiter, weil sie die damalige Erlösertat Jesu Christi zusammen mit seinen himmlischen Getreuen nicht registrierten, da sich diese nur im Seelenkern der tief gefallenen Wesen vollzog. Für sie war der qualvolle Tod von Jesus ein Jubeltag, weil sie fälschlich glaubten, durch seinen Tod über Gott und die himmlischen Wesen gesiegt zu haben. Ihren Irrtum können die jenseitigen, erdgebundenen Wesen auch heute noch nicht erkennen. Durch ihre damalige enorme Seelenbelastung und niedrige Schwingung hatten sie keine Möglichkeit mehr, das für die ganze Schöpfung gigantische und heilsame wahrzunehmen, da es nur in ihrem Wesenslebenskern geschah zu dem sie keine Verbindung mehr wollten. Doch dieses für die Schöpfung, die Menschheit und vor allem für ihre Seelen großartige Geschehen wurde von einigen vergeistigten, hellsichtigen Menschen in ihrem Inneren geschaut. Sie sagten ihr inneres Jubelerlebnis über die Schöpfungserrettung an ihre Herzensfreunde weiter, und so ist es durch Überlieferungen und Künderbotschaften euch auch heute noch bekannt. Doch aussagereiche und verständliche Einzelheiten darüber kamen über Künder bisher nicht. Deshalb versucht der Gottesgeist nun über diesen Künder euch nach und nach genauer zu informieren. Fortsetzung im Teil 2